Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder Moody's Makeup Basics und diesmal das Thema Concealer. Da nehme ich den von NYX Bond Glow. Der hat so ein Bürstchen dran. Da drückt man dann so, dass das rauskommt. Und dann gebe ich ihn unter die Augen, verblende den. Den muss man stellenweise machen, weil der sehr schnell settet und dann kriegt man ihn nicht mehr verblendet. Das heißt, man muss da wirklich Acht geben, dass man den nur stellenweise aufträgt und immer Stelle nach Stelle wie gesagt, der settelt sehr, sehr schnell. Der wird sehr schnell fest und dann kann man ihn nicht mehr verblenden. Und das wollen wir nicht. Dann nehme ich das puder Finishing von NYX und zette damit meine Augen. Also, ich bake auch nicht groß heute. Baken geht natürlich immer, aber meine Augenpartie ist sehr, sehr trocken. Und von daher, ähm, ja, mache ich da nicht so viel. Ich hätte das auch immer dann direkt schon damit das es gar nicht sich absetzen kann. Hier war jetzt schon auf der Stirn ein bisschen zu spät und auf der Nase. Sieht man das? Das war jetzt schon zu spät verblendet. Es geht nämlich ruckzuck mit dem Concealer. So, ich habe es noch gerettet bekommen. Dann auch da setzen. Jetzt noch am Kinn ein bisschen und direkt hier drüber gehen. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil gleich meine Kamera leer ist. Ich habe nämlich vergessen, die aufzuladen. Ja, auf jeden Fall sieht so das Contouring mit dem Concealer aus. So, dann zeige ich euch noch, wie ich mich konturiere mit einem dunklen Puder. Dann nehme ich diese Palette für. Die schaut so aus. Die hat einen Plaschen-Highlighter und ähm, ein, wie heißt das, ne? Ein Bronzer den man sehr gut zum Konturieren benutzen kann. Dann nehme ich hier so einen Pinsel. Das ist jetzt kein offizieller, den habe ich von Amazon. Da gehe ich in den Hula rein. Dann gebe ich den hier hin. So, auch immer darauf achten, dass es nicht zu stark ist. Und hier oben konturiert man. Was war jetzt los? Mein Computer. Und hier unten natürlich auch konturieren. Und da ganz, ganz gut verblenden. Damit da keine Übergänge entstehen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Mini-Video gefallen und ihr hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben. Abonniert meinen Channel, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Weitere Videos folgen und bis dahin, ciao!